Aber alle oberhalb. Na, Gast! Ja. ja, ich seh's. Hallo! Bist, ich seh's nicht, bei mir unsichtbar. Hier, oder? Alex, was auf der Hunde da war? Ah, da vorne in der Lava ist der Gast. Seh ich nicht. Haben. Mhm. Ja. Hey und herzlich willkommen zur achten Folge von Turo 3. Yo Leute was geht ab und willkommen zu Turo3 mit dem leckenden Alex. Hallihallo, ihr lieber heute nicht mehr. Ich hoffe nicht dass er heute leckt, wir schreiben in die Gruppe <lacht> und joinen drauf auf den Server, go. Go, go, go. Yo, ja Bis jetzt ist alles flüssig wie Butter. Da drüben bist du, du bist ja gar nicht so weit weg von mir ey. Hallo. Es hey, ist alles kaputt. Hey, 5 Sekunden müssten mal weg sein, ja jetzt. Alex. Hallo. Hi, komm mal mit, komm mit. Wir gucken mal, die haben irgendwo am, hier am Rand gebaut. Ja. Wir könnten, ja. Die natürlich, die, wir könnten natürlich die Kühe hier noch mitnehmen, die hier so blöd rumhüpfen, oder? Ja, wir so. gucken jetzt einfach mal hier am Rand lang, weil die haben sich irgendwo hier drüben auf so einem Baum haben die sich hochgebaut. Auf einem Baum, okay. Ja, naja, das siehst du richtig, weil die das äh, um, um, um, umkreist haben, wo ihre Basis mit mit Stein. Jo wir kennen doch einmal Braten gerne, im Vertraugen ein bisschen Essen. Haben die... Siehst du irgendwo Stein? Ich sehe keinen Stein. Ich sehe ja, seh ja keinen. Da ist ein Öfen. Ich guck mal zu den Öfen. Vielleicht kann man da noch was rausluten. Ne? Jupp. Am, Sch am Schluss ist es eine Falle. Wo bist du hin, Stevie? Das hier. Matt macht Fett, die ist gesaved. Oh, danke Jungs. Falls ihr die Folge jetzt seht, bedanke ich mich fürs Fleisch. Boah, geil, hier ist richtig schön Essen drin. <lacht> Respekt Jungs dafür, ne? Ey, magst du nicht ein bisschen Essen geben? Da ja, guck doch mal, was hier noch drin ist. Hier brauchst du was zu essen? Ja, immer. Ja? Du bist rausgeschmissen. War doch da oben, guck da oben. Siehst okay. du da oben die, den Koppel? Ja. Ja, da oben ist den ihre Base. Das ist jetzt aber kein äh, Hühnchenfleisch mehr, weil das könnte man für einen Fight brauchen. Da oben ist deren Base. Ich hoffe, die hat noch niemand gelootet. Das wäre ja so impfbar. Oh, das Essen bewahrt ja, sich schnell. Ich bin am Baum vorbeigehüpft. Was für bei dir? Und? Es ist noch alles drin. Nice. Danke, Jungs, dafür machen wir mal euer. Sch Alex, geht doch mal weg. Oh, lecker. Steve, ich glaube, ich mach sollte. Mal, mach mal ein Schild dran und schreib Mumu. Was? Fuck, was mache ich? Warum geht's nicht? Ne? Auf die Bücher. Ich, stärke. Also, ja, ich, kann ich, ich ich, Warte mal, ich schmeiße das mal ganz. Stellst du Öfen ja. auf? Oh, Ne, da hab ich im Inventar. Die Öfen. Ja. Hey, Steve, ich mach so ein bisschen. Und sie können die öffnen, gell? Ist immer gut, Steve. Traum ja. trau mir. Ja, definitiv. Ja. <lacht> ähm, da ist doch ein Buch. Dem sie gar den Tisch liegen lassen. Naja. ja. Ja, läuft doch ein bisschen. Ich hau mir jetzt meine Diaschwerter, mal gucken, was ich drauf krieg. Haltbarkeit, Schärfe, jawohl, einmal. Kriege ich aufs Buch-Prot? Natürlich nicht. Hau an! Nein, wir brauchen. Oh, ich habe immer noch ein Schärfebuch. Aber ich mache mir. Scheiß auf die 4 Dears, ich mach mir einfach noch zwei Schwärfe. Schärfe. Sharp 3 habe ich und Sharp 3. Schärfe. Bring ich denn nicht mal ein Buch mit Schutz? Danke. Steve, ich lager mal 2 Sharp 1 Schwert ist nicht cool? Ja, kannst du tun. Und das Sharp 3 Schwert lager ich auch ein. Ja. Was für ein Sharp 3 Schwert? Eins. Ich mach gar keins. Du brauchst das schon mal. Hast du noch Level? Ernst, mmh, ja, aber das brauche ich zum Warte mal, meine Diaschwerter muss ich mitnehmen. Das ist klar. Zwei Brotbücher nehme ich mit. Dein Spitzhacke braucht keiner, hier ist auch noch ein Buch. 2. Also, was? Nice. Hier Schwert, Essen. Essen. Du Alex, ich mach mal das was wir vorhin gesagt haben, ne? Mhm. Ich guck mal bitte woanders hin. Ah, ich weiß wohin. Ah, ich weiß was du machst, Steve. Du bist ein gefinkelter Finkel. Gefinkelter gefinkert Gefinkelter Steve. Was denn? Ich geh jetzt kurz vorne gell? Jupp. Aber ah, ich mach mir gleich noch ein Gap, oder? Alter der Only Lex ist so brutal zum Spüren, du musst dafür so machen. Ja, macht richtig Spaß, ne Alex? Ja? Du Mal Spaß. Hab ich alles? Ich hab Warte, mal ist alles voller Birken da Ja? Ist cool Nicht? Ja 10 Minuten haben wir noch Ja, ja, Macht cool. Spaß wir Haben wir noch eine Folge ihr könnt auch nicht abbauen, ne? doch, eigentlich schon ha? warum willst du die nicht abbauen? ja, geben die viele Äpfel mal, was ist denn bei dir viel und was ist denn bei dir nicht viel ja, die Wahrscheinlichkeit ich jetzt hier mit Wahrscheinlichkeitsrechnung an, oder was? ne, wenn wir mal nachgelesen dass bei verschiedenen Bäumen verschiedene Wahrscheinlichkeiten von Äpfel sind Und das Problem ist es ist bei jeder Version anders, bei 1.8 war es jetzt nicht mehr okay. Äh, Ja, das muss ich mal kurz überlegen. Äh, ich so. ja. Der Steve Mann, die Birken machen das auch. Dann müsste so sein. De, de, de, de, de, de. So. Hallo, Steve. Hi. Hey. Was du wieder wenn du machst? Ich fertig. fertig. Fertig. Mal ganz Crap hier reinwerfen in die Truhe, Alex, ähm, ja, The Bow nehmen wir auf jeden Fall mit. Lapis nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht. Wir haben noch zwei Dias? Gib den, glaube ich, ja. Zwei, zwei sind drei. Okay, ich glaube, vier habe ich. Amboss haben wir. Haben die noch einen Amboss da drin gehabt? Ja, der steht hier draußen. Bücher nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Yes. Hm, habe ich schon auch ne. Hast du schon alles rausgenommen hier außen? Obwohl es auch mal rausgenommen, ne? Ey, Steve, droppen wir wirklich Äpfel? Ah, ja. Was willst du denn noch sagen? Was denn, da. Nee, mach mir noch mal was zum Löschen, oder? Zum Löschen? Das löschen müssen den Meter, oder? Ne, der wusste hm? bin ready für's Neta. Du? Mhm. Ich würde jetzt auch direkt gehen und die äh, gar nicht mehr so, so viel wasten die Folge. Ja, was mit? Ich habe jetzt Holz mitgenommen, ich habe Fäden mitgenommen, ich habe meine dia dabei und ich habe zwei Ambosse dabei, die müssen reichen. Go! Zu der Da! Ja, ich schaue noch am Ring die Apple. LOL! Was denn? MLG, Wasser war unter mir, falsch. Ey, du hast kein einziger Apfel-Drop zum ganzen Wald obwohl. Ja, da gucken wir nachher nochmal drüber in der nächsten Folge. Kommst <lacht> du mit? Ja. Wir haben noch 6 Minuten, die 6 Minuten können wir uns im Nether eine schöne Stelle suchen, wo wir Level farmen können. Jo, was brauche ich denn das normale Spitzhacke? Äh, Eisen. Hast du Eisen Ich habe Eisen, hab Eisen genug dabei, ja. Nice. Ich warte hier nur auf dich, ich, ich äh, kill gerade die Mobs. I'm coming! Alter, man braucht so schnell Essen. Du hast schon wieder 4 Level. Oh. Mm -hmm. Hast du Essen dabei? Na egal, ich hab genug dabei. Zu reinigen? Ja. Ich hab' ihn den no. Gabin, RIP. Hm. Hm. Spawn the weapon. Ich glaub's nicht. We need to go deeper. Hört. Kann man ja nirgends wohin ey. Lass mal in die andere Richtung gehen, oder? Kommt man irgendwie raus? Ganz schlecht, oder? Doch, da drin geht's hoch. Alex! Jo, war eine gute Idee. Hast du die gehittet? War eine gute Idee. Ähm, bist du behindert eigentlich oder sowas? Hm. Musst du alle filmen, hm. Ich ist dir nicht. Ich hab keinen Bock. Jo. Aber nicht in Lava fallen, ne? Ne? Ah. Und. Hier oben ist noch ein bisschen was. Hast du die alle tot? Jo. Gold Nuggets gekriegt so ein bisschen, oder? Lass mal hier hochgehen. Hier hoch. Es ist noch mehr, oder? Ja, das sind jetzt genug die Auflösung. Viel Spaß. Ja, das dauert noch ein bisschen. Jo, wir mal. Guck mal, so lange hier oben ein bisschen rum. <lacht> ist nichts mehr? Was sind das für ein Neta, ey? Neta ist gar nicht, nicht cool, ne? No? Nein, hier ist gar nichts. Wir müssen mal da lang gucken, wo schon hochgebaut wurde oder sowas. Alex, ah, da ist schon wieder so ein Vieh. Echt? Ja. Sind ganz viele. Hier drüben geht's aber weiter an ja, Schön, dass sie alle auf dich gehen. Ich will sonst keine Gedanken machen. Okay, hier hinten geht's weiter. Lore, oder? Wie lange wir wir lang braucht die Akku? Das auch die hm? Ich guck hier mal ein bisschen rum. Ja, machst du einfach. Mit durch kriegst du Goldnuggets und alles. Und da Haben wir schön Gold. Go. Schön, gell? Ich glaube hier oben hat sich jemand ausgelockt. <lacht> die Mengen echt oder? Hä? Die Schweinselmengen nicht, oder? Sind nicht so deine Freunde, oder? Nö. Sag ja, schon. Bist du da auch Steve? Äh, ich bin einfach, ja. Keine Ahnung, ich bin einfach da weitergelaufen. Ich bin am Netaportal in die andere Richtung gelaufen. You know? Ja, ja. Öh, Tische Sieh Buch, brauche ich nicht. Werfe Schwert. Abo. Boah, Knopf. Hallo Steve. Hi. Hey. Da hast Alex, bist du jetzt gerade runtergefallen. Wo bist du gelaufen? Gelaufen. Also mit runterfallen würde ich hier echt aufpassen, ne? Weil hier ist... Alter, was ist denn das hier? Ist hier echt ein Alex. Hier ist ein Lavasee, der nicht fließt, also bitte aufpassen, ne? Jo. Weil wenn du einmal brennst, da kommt so viel hinter dir. Vorsicht. Jo moin. Du gell, weil, du, weil du, Warum hast du die eigentlich angegriffen? Kannst du mir das mal bitte verraten? Ah, durch die Viecher. Ja, aber warum hast du die angegriffen? Keine Ahnung. Muss ich immer nachdenken, Steve? Ich level mein ganzes Level nur durch die Mobs ja, gut. Ich glaube ich brauche 13 Level, dann habe ich Shop 4 Steve. Hast du das Schwert mit dem Shop 3? Nee, hm, ich nehme doch nicht deine Schwerter mit. Das war mal eins. <lacht> das war mal eins. Hier höre ich labern. Hier entferne ich mich mal lieber. Aber die Schweine muss man aufpassen, die machen Damage ja noch. Ach nee. Servus. Demi. Demi ist drauf. Toll. du, ob der in der Nether schon ist? Fein? Hm? Wollten ja nicht fighten. Nein. Ja, die, die eiern irgendwo äh, am Arsch der Welt rum. Noch an der Oberwelt und suchen irgendwo Dias. Okay, alle, bei mir sind voll Spots. Viel Spaß. Aber alle oben. Na, Gast. Ja, dann verstehe ja, ich es. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Das ist bei mir unsichtbar. Hier, na Alex, pass auf, davon ist Lava, ne? Uh, also vorne in der Lava ist der Gast. Sehe ich nicht. Haben. Down. Ja. Yeah. Gut, dann lass wir hier rumgucken, weil irgendwo hier muss... Lass mal hier hochgehen, genau. Weil irgendwo hier muss doch die Festung sein. Vorsicht, Alex! Ja, okay, mach so. Ich hab keinen Bock, mich da rüber zu bauen. Hi! Ups. Ich Schweinchen, ich bin friedlich. Tötet Alex. <lacht> Was soll das? Hä? denn? Einer Minute vorbei. Pass auf, dass du nicht gekickt wirst, wenn du neben so einem Vieh bist, ne? Man könnte tödlich enden. Ich könnte, ja. Aber weit und breit keine Festung, oder? Noch ein Gas. Dein Gas, Gas höre ich auch. Glückwunsch. Siehst du es? Nö. Nee. Hast du einen Screenshot gemacht? Nein. Ich hab die Festung. Echt? Ja. Oh. Wow. Ich hab die Festung. Hier ist er irgendwo gestorben. <lacht> Doch, die ist noch nicht gelootet, Weiter. Nice try, Alter. 20 Sekunden Steve. Hä? Ha? Haben wir noch? 30 Sekunden. Alles ah, okay. Wir haben die Festung gefunden, alles gut. Hey, der Gast geht mir ne? Steve, du musst da gerade das weiter rufen. Hm? Weiß ich doch nicht, wo du bist. Ja, bei dem, wo ich mich bergab hab. So, ich weiß nicht, wo du dich hochgebaut hast, aber hier, war, hier hat sich jemand hochgebaut. Ich hoffe, die Festung ist noch nicht so groß gelootet, dass wir äh, jetzt äh, wirklich da noch ein paar. was finden. Gut, Leute, das war's mit der 8. Folge. Wir sehen uns in der 9. wieder. Haut rein und tschüss. Tschüss.